¡Halo! Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt im Moment keinen Stress, ob in der Schule oder in der Uni oder auf der Arbeit. Ich glaube, im Sommer oder jetzt momentan ist es sehr, sehr wichtig, alles ganz entspannt und in Ruhe machen zu können, ohne da irgendwie sich stressen zu lassen. Und darum soll es auch in diesem Video gehen. Ich habe nämlich für diejenigen von euch, die vielleicht momentan eine Hausarbeit schreiben oder bei denen das jetzt in naher Zukunft ansteht, zehn Tipps zusammengetragen, zusammengeschrieben, die ich euch gerne mal mitteilen würde die euch wahrscheinlich dabei helfen können, Hausarbeiten zu schreiben, ohne in Stress zu kommen. Die Tipps sind zwar schon eher auf Hausarbeiten ähm, ausgelegt, aber man kann einige davon auch generell einfach auf Projektarbeiten beziehen, beziehungsweise einfach arbeiten, für die man eine bestimmte Zeit hat und die man eben zu einer Deadline fertig haben muss, ähm, um sie eben abzugeben. Und ähm, mir helfen die wirklich sehr, sehr gut. Ich befolge die alle und ähm, habe gemerkt, dass ich so ziemlich entspannt dadurch komme und ähm, teilweise tatsächlich viel, viel früher fertig bin, als ich eigentlich fertig sein müsste und das gibt mir immer so ein ganz gutes Gefühl, deswegen dachte ich mir, ich teile die mal mit euch. Tipp Nummer 1 ist, fangt so früh an, wie es nur möglich ist. Also sobald ihr wisst, ihr müsst eine Hausarbeit schreiben oder eine Projektarbeit abgeben zu einem bestimmten Datum ähm, und ihr wisst, worüber das Ganze passieren soll, fangt an. Nutzt die Zeit, die ihr dafür bekommt, wenn das zwei Monate sind, habt ihr wirklich die Möglichkeit, das entspannt anzugehen. Und ähm, je früher ihr anfangt, desto früher könnt ihr auch fertig sein. Ich bin wirklich jemand, ich fange dann direkt an. Es gibt auch super viele, die arbeiten oder die können besser so auf Druck arbeiten. Die warten dann äh, bis zwei Tage vor der Abgabe und denken sich, oh, okay, übermorgen, ja es wird knapp. Falls ihr euch zu dem letzten Typ zählen solltet, dann probiert mal direkt anzufangen oder einfach früher anzufangen. Ihr werdet merken, ihr nehmt euch so viel Stress. Tipp Nummer zwei ist, macht euch einen Plan und haltet euch auch dran. Also wenn ich weiß, ich habe acht Wochen Zeit für eine Hausarbeit, dann setze ich mich hin und überlege, was muss ich bis zum Ende der ersten Woche geschafft haben, was bis zum Ende der zweiten Woche und so weiter, sodass ich dann wirklich immer so Zwischenziele erreichen kann, die auch wirklich realistisch gesteckt sind, sodass ich erst gar nicht in Stress verfalle und auch nichts vergesse. Und ich finde, das nimmt bei mir immer sehr, sehr viel Druck raus, weil ich einfach weiß, ich muss mich jetzt nicht stressen. Das sind alles wirklich Ziele, die man schaffen kann. Da habe ich keinen Stress oder muss ich mich nicht extra für beeilen oder so. Und ähm, es tut mir sehr, sehr gut, einfach so eine Übersicht zu haben, wie ist der Stand der Dinge, was muss noch getan werden und was habe ich schon getan. Tipp Nummer 3 ist folgender. Es gibt bei eigentlich fast jedem Thema irgendeinen Bereich, den ihr vielleicht interessant finden könntet. Ich weiß, dass Themen meistens vorgegeben werden, über die man schreibt, aber man hat selbst eigentlich immer auch so ein ganz kleines bisschen Mitspracherecht und wenn man sich überlegt, okay, was könnte mich an diesem großen Thema vielleicht selbst so ein bisschen interessieren, so dass ich selber gespannt bin, was da rauskommt, dass ich da auch gerne drüber recherchiere und schreibe und nachdenke, ähm, dann fällt einem das alles viel, viel leichter, als wenn man sagt, wow, dieses Thema ist so uninteressant und damit, damit habe ich gar keinen Bezug oder da werde ich nie mehr in meinem Leben jemals drüber nachdenken. Dann fällt einem das sehr, sehr, sehr, sehr viel schwerer alles. Deswegen guckt mal, dass ihr irgendetwas findet, wofür ihr selbst ein bisschen brennt. Tipp Nummer 4 ist, es, sich eine ganz, ganz klare Fragestellung zu formulieren, so dass ihr wirklich... Die ganze Zeit, während ihr daran arbeitet, wisst, worauf zielt diese Arbeit ab? Was möchte ich am Ende beantworten und ähm, was möchte ich erreichen ähm, mit dem, was ich jetzt eben alles recherchiere und aufschreibe, wohin soll das führen? Weil wenn man nicht so genau weiß, hm, was, was ist das jetzt hier, wo genau geht der Weg hin, dann ähm, ist man sich immer unsicher und hat immer so ein ungutes un un un Gefühl irgendwie. Ähm, und das kann man eben ganz, ganz leicht umgehen, indem man sich am Anfang überlegt, Warum mache ich das? Was mache ich? Und ähm, das bringt einem sehr viel Sicherheit. Tipp Nummer 5 ist es, nach Quellen zu suchen, aus denen ihr dann eure Informationen zieht, ähm, die ihr wirklich gut versteht, die verständlich sind, die äh, nicht ganz so hochgestochen formuliert sind, dass man einen Satz siebenmal liest und immer noch nicht weiß, worum es geht. Sucht wirklich nach Quellen, die gut eingänglich sind, die ihr auch vielleicht gerne lest. Ähm, dann fällt euch die ganze Arbeit viel, viel leichter. Und es geht natürlich alles ein bisschen schneller. Auch Tipp Nummer 6 bezieht sich auf die Arbeit mit den Quellen. Und zwar, falls ihr dann gute gefunden habt, dann notiert sie euch bitte direkt. Weil wenn man irgendwann nicht mehr weiß, woher man jetzt diese Information hat, dann ist es schwierig, sie zu nutzen, weil man muss ja einfach angeben, woher man die Informationen hat und ähm, sonst wird man nachher noch eines Plagiats beschuldigt und das wäre natürlich gar nicht schön. Deswegen, sobald ihr etwas gefunden habt, wo ihr wisst, damit werde ich arbeiten, damit könnte ich arbeiten, notiert sie euch am besten schon in diesem Style, wie sie dann nachher im Literaturverzeichnis stehen muss. Damit spart ihr euch ganz, ganz viel Zeit und auch viel Stress, falls ihr dann am Ende merken solltet, oh, oh, wo stand das nochmal? Das ist gar nicht schön. Tipp Nummer 7 ist, und ich glaube danach werden viele sagen, boah Leonie, halt doch einfach mal deine Fresse, ähm, probiert euch während der Arbeit eine möglichst angenehme Zeit zu machen. Man kann das alles ätzend gestalten und alles schnell zwischen Tür und Angel und sich gar nicht Zeit nehmen und da irgendwie gar keinen Bock drauf haben. Man kann aber auch sich das so gestalten, dass man sich vielleicht sogar ein kleines bisschen darauf freut, weiter zu arbeiten. Bei mir ist es so, es sollte auf jeden Fall aufgeräumt sein, also ich arbeite eigentlich immer am Schreibtisch, dann sollte das Zimmer aufgeräumt sein, es sollte eine gute Luft im Zimmer sein, nicht zu kalt, nicht zu warm. Ich habe auf jeden Fall ein Glas Wasser da stehen, vielleicht noch irgendwie ein Snack, keine Ahnung, ein Apfel, was auch immer. Das sind alles so Faktoren, auf die ich achte, damit die ich mich wirklich hinsetzen kann und denken kann, okay, jetzt geht's los, jetzt nehme ich mir meine drei Stunden und in denen bin ich dann auch wirklich produktiv. Ähm, da gehört einfach diese kurze Vorarbeit zu, sodass ich mich wohlfühle und ähm, ich glaube, wenn ich hier dann im Dreck sitzen würde und denken würde, scheiße, ich muss jetzt gleich noch das, das, das und das machen, dann könnte ich mich da nicht so drauf konzentrieren, wie als wenn ich es mir halt vorher ein bisschen angenehm gestalte. Tipp Nummer 8 ist, unterhaltet euch zwischendurch mal mit euren Kommilitonen, die vielleicht eine ähnliche oder sogar die gleiche Hausarbeit schreiben. Ähm, einfach damit ihr wisst, auf welchem Stand die so sind. Die können euch meist auch noch irgendwelche wichtigen Fragen beantworten. Und die wissen natürlich auch, worauf der Dozent so achtet, wenn sie ihn auch selbst haben. Und ähm, worauf der Wert legt und was man unbedingt irgendwie mal mit ähm, formulieren sollte in der Arbeit, damit der eben zufriedengestellt ist. Deswegen haltet zwischendurch mal Rücksprache mit denen. Das sind oft so kleine Tipps, die einem aber sehr, sehr viel weiterhelfen. Tipp Nummer 9 bezieht sich auf das Thema Formatieren, was anscheinend bei ganz, ganz vielen ein Riesenthema ist, weil ich höre immer wieder, wow, ich habe dafür fünf Tage gebraucht und ich denke mir so, hä? Also, ich weiß nicht, ob andere Hausarbeiten irgendwie mehr formatiert werden müssen als die, die ich schreibe jedenfalls. Ähm, mein Tipp ist dabei, formatiert einfach so früh wie möglich, weil wenn ihr von Anfang an im richtigen Zeilenabstand schreibt oder mit dem richtigen ähm, Rand an den Seiten, dann könnt ihr auch die Menge, die ihr schreiben müsst, viel, viel besser abschätzen. Und 1,5 Zeilenabstand nehm, nimmt euch auf jeden Fall ziemlich viel Arbeit ab, weil ja ihr müsst halt einfach nicht so viel schreiben. Deswegen macht das so früh wie möglich, dann habt ihr einen viel, viel besseren Überblick und dann habt ihr dieses lästige Thema direkt schon hinter euch gebracht. Und Tipp Nummer 10 ist, Plan für die Kontrolle am Ende der Hausarbeit oder wenn so das Grobgerüst steht, genug Zeit ein. Ähm, beziehungsweise erstmal lasst sie kontrollieren. Also wenn ihr sie nur selber kontrolliert, dann werdet ihr auf jeden Fall viele Fehler übersehen, weil ihr schon so lange damit arbeitet und einfach in der Materie drin seid. Deswegen gebt sie eurer Familie, euren Freunden oder einfach Leuten aus der Uni und lasst einfach drüber lesen. Dabei fallen ganz, ganz viele Fehler nochmal auf und das ist ja super, dass die eben auffallen, bevor sie dann wirklich abgegeben wird. Und ähm, ich finde, wenn man dann den Kontrolleuren so eine Deadline von zwei Stunden gibt und den, die schickt und sagt, okay, um 15 Uhr brauche ich sie wieder und um 18 Uhr muss ich sie abgeben, das ist nicht so gut geplant. Also plant dafür mindestens ein paar Tage ein, ähm, damit sich eure Kontrolleure nicht stressen müssen und damit ihr euch danach auch nicht mehr stressen müsst, um dann die ähm, Kontrollen oder die Vorschläge einzuarbeiten, weil das ist nochmal ein ziemlich wichtiger Part der Arbeit, finde ich. Und ähm, dann dürftet ihr eigentlich keinen Stress haben und das ist ganz angenehm. So, das waren meine 10 Tipps zum Thema nie wieder Stress bei Hausarbeiten. Ich hoffe sehr, dass sie euch weitergeholfen haben oder in Zukunft weiterhelfen werden. Falls ihr noch gute Tipps habt, die ihr gern teilen möchtet und die ich heute noch nicht erwähnt habe, dann schreibt sie unbedingt in die Kommentare. Ich glaube, es ist für alle eine gute Hilfe und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Und schreibt mir unbedingt mal, ob ihr eher so der Typ seid, der sobald ihr das Thema wisst, anfängt oder der sagt, okay, ich warte bis drei Tage vor der Abgabe und mache mir dann richtig Stress und Druck, weil sonst kann ich nicht arbeiten. Gibt es ja beides. Für mich funktioniert, glaube ich Gott sei Dank, das erste besser, weil ich halt wirklich einfach entspannt bin. Ähm, aber ja, ich glaube, für manche funktioniert es halt auch so gar nicht. Deswegen bin ich sehr gespannt darauf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen sehr, sehr schönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!